Ja, hier sehen wir mal das Extrembeispiel, was sich auf jeden Fall ändern muss in der Verkehrswende. Das ist ja noch die B1 in Dortmund und die wird halt hier kurz hier hinter direkt zur äh, Autobahn. Ich glaube A41, genau. Ja, links sehen wir ist der alte große Hauptfriedhof hier in Dortmund. Ja, was man versehen kann, ist, wie wenn so eine Bundesstraße, bzw. soll ja ausgebaut werden noch zur Autobahn, hier auch noch. <lacht> Viel Spaß für alle Anwohnenden. Äh, und das Extrembeispiel ist, ne, hier diese alten schönen, knorrigen Bäume diese fette Straße und hier hinten kommt jetzt gleich ich hoffe ihr könnt mich überhaupt noch hören der Haupteingang <lacht> Alter das ist ein Wahnsinn der hat sich so eine Scheiße ausgedacht echt boah ich kann es echt nicht verstehen nee, vor allem ist halt der alte historische Eingang und er ist dafür also ja, auch die Straßenbahn das ist doch nicht schön! Wahnsinn! Nee, echt? Ich vom Glauben ab. Das ist doch echt schöner historischer Eingang. Mit der lauten, schlimmen Straße hinter mir. Das ist Wahnsinn! Wer denkt sich so einen Quatsch aus? Vor allem echt. War mal schön hier. Ja. Habt ihr gut hingekriegt. Ja, und dann werden wir noch die B1 schönste Autobahn aufbauen, anstatt sich das hier generell mal zu überlegen, ob das überhaupt hier eine tolle Idee ist. Mann, Mann, okay. Ich schau mich, wie hier, hier an. Der soll zumindest ganz schön sein, habe ich sagen lassen. Aber der Eingang hier, ne, geht gar nicht.